Hallo Leute, mein Name ist Edward, ich bin Arzt und in diesem Video werde ich euch alles erzählen, was ihr über Exodermin wissen müsst. Exodermin ist eine 100% natürliche Creme zur vollständigen Beseitigung von Pilzinfektionen. Nagelpilz ist die lästigste Hautinfektion, die man haben kann. Selbst wenn sie einen sehr gesunden Lebensstil führen, sind sie nicht davor gefeit. Der Pilz hinterlässt gelbe oder braune brüchige und unansinnliche Nägel und wird zu einem Nährboden für Bakterien, die ein großes Ärgernis darstellen. Der beste Weg, um solche Pilzinfektionen zu verhindern oder zu stoppen, ist die Pflege der Nägel und der Haut mit speziellen Cremes für diesen Zweck. In diesem Fall ist Exodermin die beste Option. Exodermin stoppt Nagelpilz, lindert Juckreiz und Reizungen, beseitigt unangenehmen Geruch, Heilt Wunden und Risse an den Füßen, neben Dutzenden anderer Vorteile. Diese Formel ist anders als alle anderen Antipilzmittel, die Sie bisher ausprobiert haben. Sie werden sofort Verbesserungen feststellen. Innerhalb der ersten Wochen der Anwendung werden Sie sehen, wie neue gesunde, rosafarbene Nägel anstelle der pilzgeschädigten Nägel sprießen. Der Juckreiz und der Gestank werden ein für allemal verschwinden. Aber ich kann Ihnen sagen,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 der mit Ihnen zusammen entscheidet, wie viel Sie bestellen möchten. Exodermin ist nicht in Apotheken oder auf Amazon zu finden, sondern nur auf der offiziellen Website des Unternehmens. Tausende von Kunden in aller Welt haben Exodermin getestet und für gut befunden. Sie sind von den positiven Auswirkungen dieses Produkts beeindruckt. Das Produkt wird in einem Labor hergestellt, das alle Qualitätsnormen der Europäischen Union erfüllt, und zwar mit moderner Technologie und den besten Zutaten. Aber beeilen Sie sich! Jeden Tag entdecken Tausende von Menschen auf der ganzen Welt diese erstaunliche Formel und bestellen bis zu sechs Einheiten oder mehr auf einmal. Um die Qualität und Wirksamkeit des Produkts zu erhalten, ist die Produktion von Exodermen begrenzt. Dies bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen kann. Daher müssen Sie schnell handeln, um es zu kaufen, bevor der Vorrat aufgebraucht ist. Vergessen Sie nicht, dass dieses Produkt nur über die offizielle Website verkauft wird. Der Link zur offiziellen Website befindet sich in der Beschreibung dieses Videos.